To the Dog Willkommen Festival. beim Dogfest. Abgaswagen. Bienvenue nous. Bienvenidos al dogfestival. Добро пожаловать на Dogfestival. Okay, erstmal, wie fanden Sie den Film überhaupt allgemein? Ähm, ich fand ihn gut. Ich fand ihn, er hat zum Nachdenken angeregt. Er war manchmal krass, besonders der erste Teil. Ja. Yeah. Ja, würde ich Sie gerne fragen, in 20 Sekunden, ob Sie mir erklären könnten, zu was Sie der Film inspiriert hat, also zu was er Sie angeregt hat. Ähm, okay, ich hätte angeregt, nochmal über die ganze Flüchtlingsdebatte nachzudenken, weil man jetzt ja wirklich diese zwei extremen Meinungen nochmal gesehen hat und wirklich auch nochmal ähm, das gesehen hat, was diese Reaktion der Europäer dann wieder auslöst, auf die Flüchtlinge selber. Genau, hat Ihnen irgendwas außergewöhnlich gut an dem Film gefallen? Irgendeine spezielle Situation oder eine Szene oder Ich fand den Schauspieler gut, weil er wirklich beide Rollen so gut rübergebracht hat. Also man, Er war wirklich bei beiden authentisch und genau auch sehr hart. Ja, das <lacht> ja. stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Vom Framing her, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber am Anfang war das viel mit Nahaufnahmen, Close-ups von den Gesichtern und so. Wie hat Ihnen das gefallen? Fanden Sie das gut oder eher nicht so? Doch, das hat mir gut gefallen, weil man dadurch ja das Gefühl hat, man ist näher an den Flüchtlingen. Ja. Yeah. Und kommt denen so ein bisschen näher, was ja sonst... Man sieht die ja sonst nur weit weg im Fernsehen oder in der ja, Zeitung stimmt. oder so. Und jetzt hatte man wirklich mal... Man war gefühlt nah dran. Das stimmt. Ja. Und wenn Sie selbst den Film gedreht hätten, was hätten Sie anders gemacht? Ich habe mich nur gefragt, ob ähm, wie die Flüchtlinge, wie die damit äh, involviert haben, ob die wussten, dass es ein Film ist oder nicht. Oh, das ist schwierig. Weil ich, ich fand es jetzt so schon krass. Ich meine, ich mein, sie werden das auch durchlaufen und so, aber es ähm, ist schon auch hart, die gleich am Anfang so, so also zu... Also hätten die das vielleicht nicht gemacht. Ja, aber für den Film wäre es anders nicht gegangen. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Und jetzt allgemein auf das Stockfest bezogen, was erwarten Sie jetzt vielleicht noch von anderen Filmen? Äh, ich will noch ein paar schauen, ich habe so ein Fünferticket und ich habe schon viele gesehen, die ich noch sehen will. Und ähm, was ich auch erwarte noch, ich habe jetzt wirklich auch noch ein paar Filme in Syrien, also die in Syrien spielen und so zu sehen und dann eben noch mal die andere also, Seite. Sie wollen weiter sich auf diese Thematik? Unter zeichnen, anderem, ja. Auch noch andere. Ja. Okay, super. Danke, das okay, war's okay, dann auch. danke. danke.